Wiener tut derjenige, der also am wenigsten Energie braucht. Wenn es euch gefällt, geht, geht, geht, geht. lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. The King of Salzburg Ring in Winter. <lacht> Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind hier am Salzburgring und wollen das mobile E-Laden zeigen. Und wir haben uns eine Challenge überlegt, wie kann ein E-Auto möglichst effizient im Winter bewegt werden. Dafür haben sich Harry und Gerry heute etwas Feines aus dem Hause Mercedes geholt. Wir haben uns also heute den EQC 400 mit Allradantrieb standesgemäß zu den äh, Bedingungen hier am Salzburgring ausgeliehen. Ja, begrüßen darf ich also auch unseren Elektromobilitätsexperten Geri Auerbach. Geri, was können wir denn über das Auto also alles erzählen? Na ja, da gibt es sehr viel zu erzählen. Nachdem sie raus sind, relativ cool ist, würde ich vorschlagen, fahren wir in die Box. Das, mal... das ist ein guter Vorschlag. Ich konnte jetzt sagen, Harry, fahr den Wagen vor. Soll es wirklich probiert. Mach ich. Ja, ich gerade sagen, Harry, fahr den Wagen in die Box. <lacht> Der EQC 400 von Mercedes, ein waschechtes Elektroauto, das es in sich hat. 408 PS, Allradantrieb, laut Herstellerangaben bis zu 432 km Reichweite mit einer Akkuladung. Von 0 auf 100 geht's in 5,1 Sekunden. Durchschnittsverbrauch 21,5 Kilowattstunden pro 100 km. jetzt geht's für Harry aber endlich in die warme Box. Wir haben uns das letzte Mal über das Schnellladen unterhalten, was gibt es denn sonst noch? Ja, wenn es Schnellladen gibt, gibt es wahrscheinlich langsam Laden auch. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so einfach. Also in Wirklichkeit unterscheidet man drei Arten von Laden. Das sogenannte Normalladen, das ist das, was man uns heute anschauen, speziell auf der Wechselstromseiten. Dann haben wir das Schnellladen, das ist so üblicherweise gemeint zwischen 50 und 100 kW, also Gleichstrom laden und was wir das letzte Mal gemacht haben, war eigentlich schon das Ultraschnellladen oder HPC, wie das so schön heißt, High Performance oder High Power Charging, das ist dann alles, was so von 100 kW auf geht bis jetzt 350 kW. Heute schauen sich die zwei E-Profis das Laden mit normalen Steckdosen an. Dafür hat Harry das mobile Ladeset der Salzburger AG mitgebracht. Die Stecker und sämtliche Adapter sind zur Überbrückung daheim oder vor allem für unterwegs gedacht. Das ist ja immer so einer der großen Ängste, was passiert, wenn ich unterwegs bin und keine Ladestation habe. Also gerade, wenn ich auf Urlaub bin und im Zielort, im Hotel keine Ladestation habe, wie, wie tue ich denn da laden. Ja? Und das ist das mobile Ladekabel, quasi das, das Schweizer Taschenmesser des Ladens. Wenn wir also jetzt diese beiden, nämlich den Schokostecker und mit dem Hauptgerät verbinden, dann reden wir vom einphasigen Laden, weil wir hier beim Schokostecker ja nur eine Phase ansprechen. Ja, genau. Und das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich habe das jetzt angesteckt und jetzt schauen wir mal, wie viel Strom da durchgeht. Dann stecken wir an. Harald, jetzt sehe da, der zeigt uns jetzt dann 13 Ampere, jetzt bist du der Spezialist von der Netzseite, was hast das jetzt eigentlich? Ja, das heißt also, wir haben hier anstehend die 230 Volt mit 13 Ampere, das ist also die Norm, die also auch hinter der schuko -Norm steht. Darüber hinaus dürfte also kein Strom fließen, weil dann überlasten wir das dann den Stecker. Und was kann man jetzt dann an Ladeleistung erwarten, was aus dem Stecker rauskommt? Naja, jetzt müssen wir mal Kopf rechnen, indem wir sagen 230 Volt mal 13 Ampere, Und was wird da ungefähr rauskommen? Ich hätte geschätzt 200 kW. Doch wie viel wird der Mercedes anzeigen? Hat sich Harry verrechnet? Das sehen wir gleich, nach einem wichtigen Tipp für unterwegs.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 Hier wollen Harry und Gary nicht nur ein Rennen mit dem Mercedes EQC fahren. Sie wollen ihn zuerst bei einem mobilen Ladegerät an einer normalen 230 Volt Haushaltssteckdose anschließen. Harry kam im Kopf auf eine Ladeleistung von rund 2,5 kW, doch der Mercedes zeigt sogar 2,9. Harry, jetzt hast du gerade Kopf gerechnet, äh, da kann man jetzt theoretisch 2,3, 2,4 kW außerhalb. jetzt habe ich gerade im Autotraining gesehen 2,9 kW. Na, bevor wir jetzt von den Spezialisten Zuschriften kriegen, dass die Kopfrechnung ein bisschen ungenau war, wie kommt es zu der Differenz oder, oder, oder was ist jetzt der Grund, warum wir so eine große Abweichungen haben? Na, schon. Jetzt nehme ich also meinen Rechner, weil ich, im Kopfrechnen bin ich ohnehin so stark. Wenn wir 230 Volt haben und wir haben also 13 Ampere, dann kommt also fast drei. Jetzt sieht man aber auch schon, was die, was die Idee von dem ist, was wir gerade gemacht haben. Das ist quasi die Notlösung. Also, wenn ich überhaupt keine andere Möglichkeit habe, Strom in das Auto reinzukriegen, dann ist das die Notlösung, weil so eine steckdosen gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit gleich überall. Und, und damit ist das quasi die Variante, die so immer die, die Fallback-Lösung ist. Mit Notfalllösungen wollen sich Harry und Gary aber nicht durch ihren E-Alltag schlagen. Sie brauchen mehr Power. Wir wechseln jetzt einmal den Stecker. Ich nehme jetzt von den beiden, zeig zeige ich es noch einmal her, da gibt es einen großen und einen kleinen, ich nehme jetzt einmal den kleineren her und stecke den jetzt einmal an. So, und jetzt brauchen wir natürlich zudem dazu die entsprechende Steckdosen, die haben wir ja da auch. Jetzt haben wir ja da die perfekte Auswahl, das war also jetzt die mit 16 Ampere abgesichert, die stecken wir da einmal ein. So, genau. Jetzt sind die Jetzt sagt haben wir da mit 13 Ampere. Stecker ins Auto und schon fließt der Strom. Alles steht auf Grün. Bei der normalen Haushaltssteckdose sind knapp 3 kW geflossen. Immerhin, der Mercedes EQC lädt jetzt mit 9 kW, also dreimal so schnell wie davor. Sie stecken gut gelaunt ab und haben jetzt genug Saft in der Batterie. Wunderbar. Beauty Case wird geschlossen. Your mobile Charging Unit. So Harry, jetzt haben wir Salzburgring, <lacht> perfekte Bedingungen, wenn man so schaut. Der also Schneeverband Salzburgring haben wenige die Möglichkeit, das wirklich nutzen zu können. Ja. Wir haben ein cooles Auto, wir haben Alrenantrieb, jetzt lassen wir mal ein bisschen das Auto Auto aus und fahren einmal Runde und schauen einmal wie spaßig die ganze Nummer wird. Aber wir setzen uns ein Ziel. Wen wird derjenige, der also am wenigsten Energie braucht. Aber da müssen wir uns mit der Geschwindigkeit was überlegen, weil sonst kannst du nicht rundum schieben und dann ist natürlich klar, dass du keinen Strom brauchst. Schieben wäre auf der 4,2 Kilometer langen Strecke wohl auch nicht ganz einfach. Es steht also ein knallhartes Duell bevor. Harry gegen Gary im Energiesparmodus. Damit es fair zugeht, überlegen sich die beiden ein System. Wir nehmen die Durchschnittsgeschwindigkeit und den Durchschnittsverbrauch ja. und, und der, der langsamer ist, kriegt für jedes kmh langsamer 1 kW um drauf. Klingt eigentlich ganz einfach. Gut, um was geht's? Gerry, die Wette gilt, es geht um die Ehre. Ja, die ist am schlimmsten. Fast. <lacht> <lacht> Gerry nimmt als erster den Anlauf und richtet sich den Mercedes EQC 400 zuerst her. Wir greifen natürlich jetzt ein bisschen in die Trickkisten und wir schalten jetzt als erstes einmal die Klimaanlage aus. Und als zweites schalten wir auf den Sportmodus, weil dann geht es besser vorwärts und dann werden wir schauen, ob der Harry das checkt. Mit allen Wassern gewaschen, dieser Gary. Wer wird wohl der King am Salzburg Ring? Wir es gleich. Die rund 20 cm Neuschnee bereiten das ein oder andere Mal kurze Sorgen. Aber Gary bekommt das E-Auto wieder in Griff und drückt weiter aufs Gas. Welche Durchschnittsgeschwindigkeit hat er geschafft? Und wie viel Strom hat Gary verbraucht? 54 km/h Schnitt war das und 51,2 Kilowattstunden im Durchschnitt. So, jetzt müssen wir wieder alles einschalten. Schauen wir, ob der Haar das Jetzt drehen Temperatur gleich auf 24 Grad, dass es schön warm wird. Dann schalten wir das vorwerk, auf Eco. Mal schauen, wie es funktioniert. So. Geri, dann machen wir den Wechsel. Hast du also irgend, irgendwelche Eier gelegt? Nein, alles ist perfekt. Ich habe es genauso eingestellt, wie es für dich passt. Und viel Spaß und pass auf, es ist... Äh, es ist spannend. spannend oder? Ja, ja, es ja, ist, ist gut. Ganz, ganz spannend, ja, Alles klar. Gut. Ja, jetzt bin ich extrem gespannt, was mich da also jetzt erwartet. Das Gebläse, das tun wir gleich mal ein bisschen zurück. So, wo geht das? Hat Harry den Trick von Gary etwa gemerkt? Ja, das geht ja von der Leidzeug, wenn er warm ist. Er ist. Auf Auto, das passt. Okay. okay. Da hat Gary Glück gehabt und pfeift noch ein fröhliches Lied, während Harry schon auf die Strecke fährt. Während Gary recht zügig gefahren ist, hat Harry eine andere Taktik gewählt. Ich habe meine Taktik angelegt, dass ich möglichst gleichmäßig fahre und dass ich also starke Beschleunigungsvorgänge, dass ich die verhindere. Und ich ziehe also jetzt eher mit dem Schwung in die Kurven mit rein und schaue, dass ich relativ konstant fahre. Ja, das war lässig. Ja. <lacht> und die Auswertung, die werden wir uns also jetzt anschauen. Also, eins ist schon sicher, in der Formel E hätten wir keine, aber lustig war's trotzdem. Ja, lustig es mega. <lacht> und das Coole ist, wir sind ja mit Grünstrom von der Salzburger AG gefahren, haben wir nicht immer schlecht Wissen. Das Green-Tech-Unternehmen Salzburger AG hat das wieder ermöglicht. Doch wer hat jetzt gewonnen? Gerry hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h und 51,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Ja, Ergebnis unserer Challenge ist das, ich habe ein bisschen weniger Energie gebraucht, aber ich bin deutlich langsamer gefahren. Der Geri hat das gescheiter gemacht. Also, man muss es genau erklären, ich habe um 2 Kilowattstunden mehr gebraucht, war aber um 15 km im Schnitt schneller. Also, die Differenz ist schon signifikant geworden. Und damit muss ich dir gratulieren, du bist also der Sieger. Der <lacht> King of Salzburg Ring in Winter. <lacht> jetzt muss Gary noch verraten, warum er so klar gewonnen hat. Uh, ja, jetzt muss ich vielleicht aufklären, warum ich gewonnen habe. Uh, ich habe das Auto vorher ein bisschen manipuliert. Also erstens bin ich mal sowieso ohne Heizung gefahren, habe die Klimaanlage und die Heizung alles ausgeschalten gehabt, keine Gebläse. Duschling. Radio alles uh, bin dann im Sportmodus gefahren und habe dir dann die Heizung auf 26 Grad auftrat und habe da den Sportmodus durch den Komfortmodus ersetzt. Und hab da die Sitzposition so verstört, dass du gar nicht gescheit lenken können. Hast. Aber das ist dir jetzt nicht aufgefallen, insofern ist aber klar, warum das so eindeutig ausgegangen ist. Also. Da, nur beim Fliegen bin ich schneller. <lacht> <lacht>